ja so meine lieben heute geht es wieder weiter ich befinde mich jetzt gerade in der nähe von lienz in osttirol mit blick auf die Lienzer dolomiten was ich euch gleich einblenden werde heute habe ich vor mal an den achensee in tirol zu fahren muss auch ein super schöner see sein war zwar schon mal dort ist aber schon 25 jahre her mal schauen ob ich da auch dann bleiben kann ja Jetzt fahre ich auf jeden Fall mal weiter, wir werfen mal kurz einen Blick auf die Dolomiten und wir hören uns später wieder. Ja, und da haben wir einfach mal so einen nicht beachtenden, ähm, nicht erwähnenswerten Wasserfall, so neben der Hauptstraße. Ja, ich gebe ihm schon meine Ehrerbietung. sind ja auch immerhin, ja, 30, 35 Meter. Naja, jetzt geht es mal Richtung äh, Salzburgerland, Land, den Felbertauern. Da sind wir dann schon im richtigen Hochgebirge unterwegs. Es ist auch das Großglocknergebiet. Gebiet. Den werden wir zwar nicht sehen, aber ja, ist ja auch ein großer Gebirgsstock. Und Da steht jetzt auch schon Vorsicht, die Jagdstraße. Der Audi mit der in der brennt schon ganz schön Freunde, mittlerweile bin ich wieder im Salzburger Land gelandet. Mittersee. jetzt geht es wieder auf einen Pass rauf, der Gerlos Pass, da geht es rauf und runter. Im Augenblick geht es noch nicht so schnell rauf, weil von mir Traktor gewallen. Aber so ist das halt auch. Und mal schauen, die Polizei ist auch schon aufs Koda umgestiegen. Der wilde Kaiser ist das Gebirge da vorne, nicht alles täuscht. Jo, hallo meine Lieben, jetzt bin ich endlich da. Ich bin endlich da am Achensee. Oh, es ist schon, was weiß nicht, halb neun. Es ist eigentlich finsterer, als wie es da jetzt im Film ausschaut. Und ich habe eine Zeit lang herumgesucht und jetzt habe ich doch einen Platz gefunden, wo ich glaube gut bleiben kann heute über die Nacht. 5 Euro Parkgebühr und... Ja, schlafen darf, muss man ja dürfen. Also ich habe jetzt gar nicht mehr vor, einen Zeltcampingplatz anzufahren, weil ich nicht ständig testen möchte. Also ich schaue jetzt einfach, dass ich so irgendwie durchkomme. Und ja, da ist jetzt wirklich, muss ich sagen, herrlich. Keine Leute, die sind da weniger. das Komprimiert sie hier so gleich am Anfang vom See, das ist da ganz hinten. Und am anderen Ende vom See ist auch nochmal ein Campingplatz. Und da ist eigentlich sehr viel Natur. Das ist jetzt so ein öffentlicher Anliegeplatz, hm, wo man eigentlich gar nicht so wirklich ins Wasser gehen kann, weil die Schicht. Aber das ist mir auch egal, morgen werde ich auf jeden Fall das Soup auspacken und dann mal herumfahren. Also wenn das Wasser so ruhig bleibt, ist das super zum super also Ich freue mich drauf. Ja, ich schalte dann später, wenn ich dann am Auto nochmal oben sitze und ein bisschen was futtere, kurz So meine Lieben, hey, ich bin hier am Aachensee. Der Wind ist ein bisschen ausgefrischt, das heißt die Wellen sind auch dementsprechend. Und der See ist ziemlich kalt, habe ich mir sagen lassen. Also, mal die ersten Versuche und ich würde gern darüber ohne hineinfallen, weil es ist wirklich kalt. Ich probiere es jetzt einfach mal. Okay, okay. Also eins merke ich jetzt schon, das wird mehr als lustig, weil gestern war es noch super ruhig, heute leider, wind. vielleicht lost er ja wieder ein bisschen nach, es schaut ein bisschen mal, weiß es nicht, wie es wird, aber ist egal. Wir riskieren das jetzt einfach. Ich muss jetzt die Kamera einpacken. Ihr könnt es mir erst drüben wieder. Meine Lieben, und so schaut jetzt äh, Frühstück am Aachensee aus auf einem öffentlichen Parkplatz. Wenn das Wetter schön ist, ist das super. Sitz am Boden, dann mal ganz Tischel. Ich nicht das größte auch, aber das brauche ich jetzt und will ja gar nicht auspacken. Ja, und so kann es auch sein. Bio unterwegs, Free Spirit. Ja, das ist so eine spannende Sache. Aber dazu sage ich später was, jetzt gibt es nochmal zum Essen. Tomaten. Die Ananas! habe ich doch schon einige Male erwähnt, wie gesund und wertvoll Ananas ist, Vor allem für die Sättigung, für die Nahrungsaufnahme. Wenn man da vorher etwas isst davon, hat man zur Hälfte weniger Appetit. Das ist jetzt nichts Negatives, sondern was Positives. Man muss nicht mehr so viel essen. Genau, und das Bromelain in der Ananas ist sehr, sehr wertvoll, auch in der alternativen Krebszene. Ja, also Ananas essen ist super, hat einen glykämischen Index von ungefähr 70. Das heißt, es ist für den Blutzucker auch nicht so tragisch, obwohl sie extrem süß ist. Also esst Ananas. So, jetzt sage ich Aachen C.A.D. Es ist jetzt zwar Viertel nach eins, Dienstag, war jetzt von gestern Abend bis heute am See. Und es war recht angenehm, weil Parkplatz 5 Euro für den ganzen Tag oder ganze Nacht, also immer 24 Stunden. Also ich habe gemütlich am Parkplatz geschlafen und war jetzt am See noch unten. Mit dem Soup haben wir ja gesehen und jetzt noch ein bisschen herumgesessen. Ja, Achtsamkeit geübt. Das ist, wenn man mit dem Auto oder so unterwegs ist, immer eine sehr gute Angelegenheit, das zu üben, weil man die Dinge einfach tut, nach und nach tut. Jo! Sankt Gertraudi! Also die Straße oder beziehungsweise die Gegend, die ist mir beim Herfahren schon auf von der Autobahn aus. Da gibt es einige Burgen und Schlösser, so wie das ausschaut. Jo, und da schaut man doch die Kamera einfach immer eins, gefällt mir. Das mag ich. da tut sich ja schon wieder so ein Klein-und-Auf. Was sind wir da jetzt? Rattenberg. So meine Freunde, wir befinden uns gerade auf der Burganlage von Rattenberg. Ist anscheinend die kleinste Stadt Österreichs. Keine Ahnung, wie viele Einwohner ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gibt es Burgen, wie wir vorher schon bemerkt haben. Und jetzt schauen wir uns doch einfach einmal eine vor Ort an. Burgen und Berge. Ja, und da scheint es eine, eine Festspielanlage zu geben, weil da unten war so ein Schild, was in den letzten Jahrzehnten alles so aufgeführt worden ist da. Und das ist sicher so eine Sitzreihe. Ist jetzt nicht riesengroß, aber immerhin. Dafür haben wir da den Glockenturm. Glockenturm. Wo man da raufgehen kann. Ich bin ja berüchtigt dafür, dass ich alles irgendwie anschauen und anklangen muss. Ja. Naja, und da haben wir jetzt einen großen Turm. Aber so ganz erschließt sich für mich diese, diese, diese Burganlage noch nicht.